Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich Willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben uns letztes Mal angeschaut wie wir am besten die GPIO Software bzw. die Utility auf unserem Raspberry Pi installieren und heute werde ich euch mal zeigen wie man das ganze Hardware technisch umsetzt praktisch. Heute geht es mal einfach um eine ganz einfache Schaltung dazu braucht ihr diese Bauteile, einen Widerstand der sollte 100 Ohm sein er hat bei mir mehr oben, ähm, weil ich keinen anderen oder keinen gefunden habe, der genau 100 Ohm ist. Ich habe einfach irgendeinen genommen. Ja, es ist für die LED auch praktisch wurscht, aber normalerweise sollte man schon die richtigen Widerstände verwenden. Ähm, den Widerstandswert, was man braucht, kann man von einem LED-Rechner. Also man kann es natürlich auch alleine, also per Hand praktisch ausrechnen. Aber dazu sind eh die meisten zu faul. Also gibt es da Vorwiderstandsrechner im Internet. Werde ich euch einen Link dazu in die Beschreibung posten. Ja, da kann man eben ausrechnen. Also man gibt ein, welche Farbe die LED hat. Dann haben die verschiedene ähm, Durchlassungsspannungswerte. Und welche Spannung wir anlegen darauf, in diesem Fall 3,3 Volt vom Raspberry Pi. Und das berechnet dann, welchen Widerstand wir brauchen. In diesem Fall sind das eben diese 100 Ohm. Ja, dann braucht sie natürlich eine LED, die wir zum Leuchten bringen. Und zwei solche connector -Kabel. Ihr könnt grundsätzlich auch ein Flachbandkabel nehmen. Das habe ich momentan nicht bei der Hand leider. Oder Moment. Wenn ich hier mal kurz schaue. Das wäre so ein Flachbandkabel. Könnt ihr auch nehmen, ist aber für, zumindest für diese, ähm, einfachen Schaltungen praktisch relativ unpraktisch würde ich mal sagen. Da sind solche Jumper-Kabel heißen, die um einiges praktischer. Die kann man auch ziemlich billig bestellen. Die kosten dann. Also die bekommt man dann in solchen Streifen. Die kosten so, ein, so eine Packung, ich glaube 10 Euro oder so. Oder 10 Dollar glaube ich, also sogar noch weniger als 10 Euro. Also praktisch nichts. Ja, von denen brauchen wir eben zwei für diesen ersten Aufbau praktisch. Ähm, dieses, Dieser Aufbau macht noch nicht wirklich viel, der bringt eigentlich nur diese LED da zum Leuchten. Ja, was er noch braucht ist ein Breadboard, das ist zwar nicht unbedingt erforderlich, aber ich würde das auf jeden Fall nehmen. Ähm, ich habe, wie ich angefangen habe mit diesem Raspberry Pi und generell elektronischen Schaltungen, hatte ich so ein, ähm, so eine Leiterplatte wo man die Lötverbindungen selber machen muss, aber das ist ganz schön anstrengend, weil da muss man die ganze Zeit seinen Lötkolben bei der Hand haben und seinen Lötzinn und alles zusammenlöten. Hier beim Breadboard nimmt man einfach das Bauteil, steckt es da rein und man ist fertig. Es ist ganz einfach. Ja, also sowas kostet glaube ich 15 Euro. Werde ich auch, eine, auch einen Link in die Beschreibung packen. Das ist eigentlich recht nützlich, ebenso zum Experimentieren und wenn man dann eine Schaltung fest verbaut dann kann man es sowieso ähm, dann festlöten praktisch ja ähm, was jetzt noch wichtig ist ist dieses gpio layout da gibt es eine grafik dazu im internet die ich, ich werde mal schauen ob ich das schaffe, dass das im video so eingeblendet wird wenn nicht dann gebe ich euch einfach einen link dazu um, da sieht man eben dass, um, das ist das Layout praktisch von diesen Pins hier wobei zu beachten ist dass der 3,3 Volt also der Orangen auf der Grafik dieser hintere hier ist also praktisch auf der Seite vom Board in diese Richtung also der hier um, rechts außen von meiner Perspektive jetzt ist 3,3 Volt so sollte man das um, vor Augen haben immer damit man da auch keine Pins verwechselt, das kann manchmal ziemlich gefährlich werden, wenn man dann zum Beispiel einen 5 Volt mit einem GPIO-Pin kurz schließt statt einen 3,3 Volt mit einem Ground. Übrigens, ähm, ihr braucht euch wenig Sorgen zu machen wegen eurem Raspberry Pi. Wenn ihr jetzt einen Fehler bei der Schaltung macht, mir ist gerade vor der Aufnahme noch ähm, ein, ja, ein Fehler passiert. Ich habe das Kabel herausgezogen und damit einen Kurzschluss ausgelöst versehentlich. Das passiert auch relativ oft. Ähm, der Raspberry Pi hat aber einen sogenannten Pull-Up-Resistor, was also praktisch einen Widerstand, der zumindest zum Großteil verhindert, dass ähm, die Platine irgendwie beschädigt wird. Das bedeutet, solange man nicht wirklich ähm, lange einen Kurzschluss anlegt und ähm, viel Strom anlegt, sollte nichts passieren. Es, der, der Raspberry Pi startet dann einfach neu und es ist so als wäre nichts gewesen praktisch ja gut ähm, dann fangen wir mal an mit dem Aufbau praktisch ich habe ein rotes und ein schwarzes Kabel ausgesucht extra ähm, das schwarze werde ich oder das schwarze werde ich für den Ground verwenden also für die für den Nullleiter mehr oder weniger und das rote für das Plus wir werden da mit 3,3 Volt arbeiten weil das, ja, praktisch die, also der Raspberry Pi kann 3,3 und 5 Volt hergeben. Sieht man auch auf der Grafik, also die sind praktisch gegenüber. Der hintere hier ist 3,3 und der vordere ist 5 Volt. Ja, dann stecke ich einfach mal das rote Kabel in den 3,3 Volt und hoffe, dass ich keinen Kurzschluss verursache, weil ich da nämlich wenig sehe in dem Kameraaufbau. So. Jetzt habe ich mal die 3,3 Volt eingesteckt und den anderen stecke ich auf den Ground. ist da vorne so und schau, dass sich die zwei nicht berühren sonst gibt es einen Kurzschluss jetzt stecke ich dir mal einfach irgendwo ins Breadboard rein ja vielleicht Moment noch vielleicht noch kurz zur Funktionsweise vorsichtig jawohl, von einem Breadboard ähm, es sind Fokus Jawohl. es sind hier sieht man diese Spalten A B C D E F, G, H, J. Die gehen bis da nach hinten, und es sind praktisch immer vier von diesen Pins verbunden. Also ich nehme hier mal die LED zum zeigen, diese vier, das sind gar nicht vier bei mir, das sind fünf, ähm, diese fünf sind immer verbunden. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die LED reinstecke, dann besteht zwischen den zwei Pins, von der keine Verbindung, weil immer nur diese Parallelen hier verbunden sind. Wenn ich jetzt hier den Widerstand dazu, also der ist leider schon etwas alt und verbogen. So. Ähm, dann besteht hier zwischen dem Pin vom, fokussieren, dem Pin vom ähm, Widerstand und der LED eine Verbindung praktisch, weil die auf derselben Spalte praktisch liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so perfekt erklärt ist, aber ich hoffe mal. <lacht> ja, ähm. Das war es eigentlich schon fast zur Funktionsweise von einem Breadboard. Ähm, wenn man eine externe Stromversorgung hat, dann kommt die meistens hier oben. Also kann man eigentlich hier oben reingeben. Ein Plus und Minus, da kommt eben dann, wenn man zum Beispiel eine 9-Volt-Batterie anschließt, kommt da das Plus hin und da das Minus, also diese Power-Rails heißen die da oben. muss mal schauen, dass ich im Bild bin. Diese Power-Rails sind so verbunden. Und so. Also die ganze Länge praktisch entlang. Das bedeutet, wenn ich da meine Batterie anstecke und da hinten beim Plus eine, einen Strom abnehmen will von der Batterie, dann kann ich das einfach so machen. Ja, das war es eben jetzt zur Funktionsweise des Breadboards praktisch. So, jetzt stecken wir mal den Ground irgendwo hin und den plus 3,3 irgendwo entfernt. Dann am 3,3 Volt den Widerstand. Ich habe eingeschränkte Bewegungsweite ein bisschen. Dass das praktisch so aussieht. Also, dass diese zwei hier auch auf derselben Zeile praktisch liegen, damit sie verbunden sind. Und dann an derselben Zeile wie dem den Widerstand, die LED, das heißt muss ich den Ground wieder umstecken, So. und wir sehen wenn man jetzt das alles richtig verbunden hat und das Video fokussiert, jawohl, dann leuchtet hier unsere LED, meine leuchtet wie gesagt etwas schwächer, weil der Widerstand zu hoch gewählt ist eben, also je höher der Widerstand, desto weniger Strom und desto weniger leuchtet die LED logischerweise. Ja, das ist eigentlich schon die erste simple Schaltung praktisch. Ich überlege jetzt nochmal, ob es da noch irgendwas zu erklären gibt. Aber eigentlich nicht. Das war es eigentlich schon. Ja, ähm, wir werden uns dann nächstes Mal anschauen, wie man etwas kompliziertere, also nicht wirklich kompliziertere, aber nützlichere Schaltungen baut. Also wir werden diese LED dann ein- und ausschalten. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Experimentieren. Und bis dann.